Und noch zum Fußball. Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale erreicht. Die Eintracht setzte sich gestern Abend beim VfB Stuttgart mit 3 zu 2 durch. Damit tritt die Mannschaft im Endspiel in Berlin gegen RB Leipzig an. Happy End für die Frankfurter Eintracht. Aber es war dramatisch, spannend bis zum Schluss. Ich glaub, man hat auch gesehen, die Mannschaft der Charakter wollte unbedingt das Spiel gewinnen. und äh, war sehr, sehr wichtig, dass wir am Ende auch drei Tore geschossen haben. Der erste Halbzeit gehörte dem VfB Stuttgart. Und Thiago Thomas brachte die Schwaben völlig verdient mit 1 zu 0 in Führung. Aber dann eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit der Frankfurter. Und Ndika schaffte den Ausgleich. Und vier Minuten später Kamada mit dem 2 zu 1. Frankfurt hatte das Spiel gedreht. Und eigentlich war man schon gefühlt in Berlin, als Kolo Myrny dann einen Foul-Elfmeter verwandelte. Aber der VfB Stuttgart zeigte eine super Moral. Und als Oliver Glasner wieder auf das Spielfeld schaute, sah er, dass Stuttgart wieder dran war. Millot schaffte das 2 zu 3, Hase befälschte unglücklich ab. Und hochdramatisch. dann. Die Schlussphase. Es ging um ein mögliches Handspiel von Buter im Frankfurter Strafraum. Schiedsrichter Schlager entschied dann Nein. Und Frankfurt steht so im Pokalfinale von Berlin. Und nun noch die Wetteraussichten. Heute meist freundlich mit Sonnenschein und nur dünnen Wolkenfeldern. Im Norden und Nordosten mitunter auch kompaktere Wolken. Aber auch hier trocken bei 12 bis 26 Grad.